Bilder einer Überwachungskamera des ukrainischen Atomkraftwerks Saparija. Bei Kämpfen ist in der Nacht ein Gebäude in der Nähe des Atommeilers in Brand geraten. Feuerwehrleute konnten das Feuer in den Morgenstunden löschen. Die Reaktorblöcke waren nach Angaben der ukrainischen Behörden von dem Brand nicht betroffen. Es wurde keine erhöhte Radioaktivität gemessen. Inzwischen ist das Kraftwerk allerdings unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte.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 Nach ukrainischen Angaben setzen die russischen Truppen ihren Vormarsch auf Kiew fort. Das belegen auch Bilder einer US-Satellitenfirma. Und auch heute kam es in Kiew wieder zu Explosionen. Nordwestlich der Stadt soll es zu Kämpfen mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss gekommen sein. Östlich von Kiew ging eine Lagerhalle in Flammen auf. Der russische Präsident erklärte in seiner Residenz in der Nähe von Moskau,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 Fragen wir nach bei Inaruk in Moskau. Mit einem neuen Gesetz soll nun das Verbreiten von aus russischer Sicht falschen Informationen unter Strafe gestellt werden. Bis zu 15 Jahre Haft sollen da drohen. Auch von Invasion oder Krieg darf nicht gesprochen werden. Welche Folgen hat das? Das macht es sehr, sehr schwer, hier in Russland über das zu berichten, was da in der Ukraine geschieht. Ukrainische, äh, russische Kollegen dürfen ja tatsächlich nicht mal äh, das Wort Krieg benutzen. Offiziell ist es eine äh, Spezialoperation, die dort stattfindet und äh, das gilt schon seit ein paar Wochen, diese Regelung. Aber die Neue ist eben jetzt tatsächlich, dass man, wenn man die Streitkräfte diskreditiert und wer das definiert, ist klar oder wenn man falsch über sie berichtet, tatsächlich hohe Haft. Strafen, Arbeitslager oder auch Haft riskiert. Das ist tatsächlich eine massive Einschränkung der Pressefreiheit, aber offenbar äh, hält man das hier für nötig, denn äh, man möchte tatsächlich, dass das Kreml-Narrativ äh, dessen, was da in der Ukraine passiert, bei den Leuten ankommt und nicht etwa Bilder, die man selbst nicht kontrollieren kann. Auch das Internet ist ja stark eingeschränkt mittlerweile. Und uns äh, beschäftigen heute ja auch die Angriffe in der Nähe des Atomkraftwerks äh, in der Ukraine. Wie werden diese Kämpfe in Russland ja, erklärt? Ja, wir haben es eben schon gehört. Die russische Seite sagt, es handele sich um eine Provokation ukrainischer Nationalisten, äh, wie auch immer die ausgesehen haben soll. Die Ukraine sagt, es seien äh, russische Geschosse, die das Gelände des Kraftwerks getroffen haben. Tatsächlich aber ist das Kraftwerk jetzt mittlerweile in russischer Hand, wie auch bereits das von Tschernobyl. Russland äh, behauptet ja seit Längerem, die Ukraine bereite eine atomare Bewaffnung vor und da müsse man verhindern, dass etwa äh, Spaltfähiges oder Waffen fähiges Atommaterial angereichert werden könnte. Wahrscheinlich ist das dann eine der Begründungen, warum man diese Atomkraftwerke besitzen will. Ja, danke für diese Einschätzungen. Inarok nach Moskau.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 Auf der Suche nach Wegen aus dem Krieg in der Ukraine sind in Brüssel die Außenminister der NATO sowie der EU-Staaten zusammengekommen. Für den EU-Außenbeauftragten Borrell ist es eindeutig, wer nun handeln muss. Dies ist Putins Krieg und Putin muss diesen Krieg stoppen, sagte Borrell. NATO-Generalsekretär Stoltenberg wagte jedoch eine düstere Prognose. Die kommenden Tage würden vermutlich noch schlimmer werden.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 Eine Waffenruhe das ist nach Ansicht der Bundesregierung nun das vorrangige Ziel im Ukraine-Krieg. Dafür setzte sich am Nachmittag auch Bundeskanzler Scholz in einem einstündigen Telefonat mit Präsident Putin ein. Wie Moskau zum Einlenken bewegt werden soll, machte Scholz vorab deutlich. Er setze weiter auf Diplomatie und Sanktionen. Dass sich die Bundeswehr in irgendeiner Weise an den Kämpfen beteiligt, komme für ihn nicht in Frage.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 Nothilfe Ukraine Spendenkonto.de 53 200 400 600 200 400 600. Und im Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Um Spenden geht es auch in der Live-Show Wir helfen gemeinsam für die Ukraine direkt nach der 20 Uhr Tagesschau. An die Börse zu Bettina Seidel. Der Krieg in der Ukraine belastet auch die Aktienmärkte. Ging es auch heute wieder bergab? Ja, ziemlich stark sogar. Wir sind inzwischen auf dem niedrigsten Stand seit einem Jahr beim DAX. Was so stark verunsichert ist, ist eben nicht nur der Beschuss heute Nacht des Atomkraftwerkes, sondern auch die Tatsache, dass die russische Regierung keinen Willen zeigt, einzulenken, trotz der nachweislich wirkenden Wirtschaftssanktionen gegen das Land. Und das zeigt sich überall an den Finanzmärkten. Öl- und Gaspreis, die steigen weiter, heute um 5 Prozent. Und der Gaspreis hat inzwischen sogar einen historischen Höchstpreis erreicht. Also ist das zusätzlicher Ballast für Unternehmen wie Verbraucher, weil die hohen Energiekosten inzwischen schmerzhaft ins Geld gehen. Entsprechend düster sieht es an der Börse aus. Der Blick an die DAX-Tafel zeigt die steile Talfahrt. Ein Verlust von fast 600 Punkten, inzwischen 13.106 Punkte der Stand. Das Minus seit Beginn der russischen Angriffe, 10 Prozent, ist mittlerweile heftiger als an dem Tag nach dem Angriff. Danke, Bettina Seidel nach Frankfurt.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 Gut gefüllt ist dieses Café in Berlin-Mitte bereits am Nachmittag. Und jetzt, da nicht nur Geimpfte und Genesene kommen dürfen, hofft der Gastwirt, dass das Geschäft wieder aufwärts geht. Tatsächlich erwarte ich, dass wir ein paar mehr Gäste bekommen, weil jetzt, weil jetzt viel mehr Menschen wieder kommen können. Es reicht jetzt mittlerweile auch ein Test wieder. Und ja, ich erwarte mir tatsächlich einen kleinen Schub einfach. Die Rückkehr zu 3G, also die Öffnung auch für nicht und nicht vollständig geimpfte Menschen mit Test, sei wirtschaftlich dringend nötig, sagt der Branchenverband DEHOGA. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass allein jetzt im Januar und Februar die Umsatzverluste bei 45 Prozent liegen. Also wir freuen uns, dass die Zugangsregelungen von 2G plus jetzt wegfallen. Auch in vielen Clubs soll es nach langer Stille wieder richtig laut werden. Tanzverbot vorbei, 2G plus ab sofort. Nach fast zwei Jahren, in denen diese Szene schwerer von Corona-Maßnahmen betroffen war als die meisten anderen Branchen, atmen die Betreiber auf. Wir waren die ersten, die zumachen mussten und wir sind jetzt die letzten, die wieder aufmachen dürfen, auch im Kultursektor die letzten, die wieder aufmachen dürfen. Viele Betreiber hätten in der Corona-Zeit auch hohe Schulden angehäuft.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 Und das war's für den Moment. Die nächste Tagesschau sehen Sie um 20 Uhr. Auf Tagesschau24 und auf tagesschau.de halten wir Sie natürlich immer auf dem Laufenden. Hier geht's direkt weiter mit Brisant. Ihnen allen einen guten Abend.